Hallo, ich bin die Therese und habe heute ein Spiel entwickelt, das sich Mumphi nennt. Man kann das Spiel programmieren runterladen. Ne? Und ich zeige euch mal was man dabei machen muss. Man spielt den Zauberer und muss, das, ähm, und muss herausfinden, welches Kind was ist. Man kann verschiedene Obstsorten legen oder Gemüse. Und da sieht man, ähm, der Salat ist mit A. Kohle legt man mit S, Apfel mit D und Erdbeere mit S. Muss halt mal herausfinden, die Mire ist zum Beispiel Apfel. Dann muss ich ihr Äpfel herlegen, ne? dass sie gesund wird. Und wenn sie gesund ist, geht sie zurück auf ihren Platz, wo sie normalerweise ist. Ich muss aber versuchen, von den Dönern und von dem Komfort auszuweichen, ne? da ich ansonsten zu viel Leben verliere. Das muss, jetzt, und bevor die anderen sterben, muss ich sie alle füttern sonst kann ich nicht gewinnen.